Menschenaffen in Gefahr. Wir suchen nach Themen für unseren Podcast, "Expedition in die Forschung und Du kannst mitreden. Der Klimawandel wird dicht besiedelte Regionen unbewohnbar machen. Unsere Cousins, die Menschenaffen, haben dasselbe Problem. Zudem werden ihre Lebensräume durch menschliche Landnutzung zusätzlich eingeschränkt. Schon heute sind alle Menschenaffen in Afrika gefährdet oder vom Aussterben bedroht. Ein internationales Forschungsteam berechnete, wie sich Klima-, Landnutzung und Bevölkerungswachstum auf die Lebensräume der Tiere auswirken werden. Das Ergebnis? Wenn wir die Kohlenstoffemissionen bis 2050 drosseln, verlören die Tiere dennoch rund 85% ihres heutigen Lebensraums. Wenn wir so weitermachen wie bisher, sogar 94%. Eine kleine Hoffnung seien neue geeignete Gebiete, die möglicherweise in höheren Berglagen entstünden. Ob diese jedoch schnell genug entstehen und von den Menschenaffen auch besiedelt werden, sei ungewitzt und hänge stark von den Entscheidungen der Menschen ab. Spannendes Thema? Lass es uns wissen. Tschö!